Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal wieder mit Lorenzo und mir gemeinsam. Und zwar wollen wir uns heute mal mit unseren ersten Amazon-Produkten beschäftigen. Und ich würde einfach sagen, wir starten direkt mal rein. Ich stelle die Frage einfach mal an Lorenzo. Was war denn so dein erstes Amazon-Produkt, mit dem du tatsächlich damals gestartet hast? Ähm, erstes Amazon-Produkt äh, waren tatsächlich äh, Silikon-Schröpfgläser. Das heißt, äh, ich glaube, viele werden es nicht kennen. Das sind einfach relativ äh, kleine, so große ungefähr äh, plastik äh, ja, Noppen nennt man das vielleicht und äh, ehrlicherweise kannte ich das vorher damals auch selber nicht, aber das war so, ja, das, das erste Produkt, wie gesagt, vollkommen äh, unemotional an die ganze Sache rangegangen und äh, ja, die äh, laufen äh, bis zum heutigen Tag immer noch. Ja, bei mir war es tatsächlich so ein klassischer Thermobehälter, wo man so Suppen warm halten kann oder also ich sag mal im Sommer... Suppen äh, oder irgendwas Kaltes reinfüllen kann und im Winter, sag ich mal, dann Suppen warm halten kann. Ähm, das Produkt hat sich auch durchgezogen, da habe ich dann im späteren Verlauf auch mehrere Varianten von rausgebracht. Ähm, jetzt hast du natürlich, was, was mich in dem Punkt mal interessiert, hast du natürlich ein Produkt ausgesucht, was direkt am Körper angewandt wird. Ne? Mhm. So, war das eine Herausforderung zu damaligen Zeit oder was waren sonst so die Herausforderungen, die du mitgebracht, also die das Produkt so mit sich gebracht hat? Äh, ja, gut, dass du es gesagt hast, äh, habe ich damals gar nicht so gesehen. Dass ich dachte, okay, vielleicht, wenn es ein Produkt ist, was vielleicht irgendwie trotzdem in Berührung mit Schleimhäuten kommen könnte, dass ich da noch äh, ja, das ein oder andere beachten musste, war, war, war gar nichts, was ich damals betrachtet habe. Vielleicht ganz kurz vorab, okay, äh, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, wie gesagt, oder, oder ähm, ob mich da irgendwas zu, zu getrieben hat oder bei dir mit dem, mit dem Thermobehälter vollkommen gar nicht also letztendlich habe ich äh, habe ich da überhaupt gar nicht ähm, irgendeine Affinität irgendeinen Bezug zu gehabt ich habe nicht gesagt hey ähm, das Schröpfen oder oder das ist ein Artikel aus, aus der traditionellen chinesischen Medizin, das, das liegt mir vollkommen, aber habe ich irgendwas mit dem Hut. Nee, ganz im Gegenteil, hatte ich ehrlicherweise noch nie vorher gehört. Und das ist äh, meiner Meinung nach immer noch der Ansatz, den man, äh, den man am Anfang eigentlich fahren sollte, wenn man vielleicht jetzt gerade auf der Suche ist nach Amazon-Produkten, dass man sich erstmal sich vollkommen loslöst von irgendwelchen Vorstellungen, von irgendwelchen ähm, ja, genauen Definitionen, die man im Kopf hat, wo man sagt, es muss das oder das sein und alles andere nehme ich nicht. Nee, so funktioniert es nicht. Es kann klappen, klar, aber äh, du hast viel, viel höhere Chancen, auch sehr viel schneller das Ganze natürlich zu erreichen, indem du dich einfach da loslöst an den Produkten selber. Aber wenn du, äh, wenn du jetzt auf die Herausforderung selber eingehst, mit dem Körperkontakt etc. eigentlich gar nicht. Äh, das Produkt äh, war auch relativ, relativ simpel an sich, wie einfach nur Plastik, das war nicht hochkomplex oder aus mehreren Bestandteilen, sondern einfach nur Plastik und ein, und ein Beutel drumherum. Es wurde immer ein bisschen besser bei den Zeitraum, aber das, äh, damit hat es begonnen und die einzige Große Herausforderung war damals, das Ganze ja, letztendlich noch auf den Markt zu bringen, weil ich wusste selber nicht, wie die Teile eigentlich hießen genau. Ich wusste nicht, wie man danach gesucht hat. Und es gab noch nicht so viele Tools, wie es heutzutage ist, wo du einfach die Keywords sozusagen rausziehen kannst. Und deswegen habe ich damals gedacht, okay, das heißt Silikonschröpfen. Deswegen nennen wahrscheinlich alle anderen das auch Silikonschröpfen. Und ähm, habe das Ganze dann dementsprechend auch unter den jeweiligen Keywords platziert. Dann haben wir gesehen, okay irgendwie so ganz abheben tut das noch nicht, Da muss es noch irgendwelche anderen Keywords geben und das wirklich genauso herauszufinden was bei dem Keyword wirklich eher, bei dem Produkt eher versteckter war, das war so die, die Herausforderung, weil, wie gesagt, noch nicht so viel Technologie dahinter steckt, wie es heute der Fall ist. Ja, wenn ich da ganz ehrlich bin, habe ich am Anfang auch sehr wenig Wert gelegt. Ich glaube, so geht es einfach jedem Händler, obwohl das ja nicht zu verachten ist. Also das sollte man, wenn man es heutzutage macht, auch vernünftig machen. Bei mir war es noch nicht mal so die Herausforderung, ähm wie du es jetzt genannt hast mit den Key, die Keyword-Analyse oder sowas, weil mir waren diese Begriffe schon relativ bewusst. Ich meine, viel, klar, es gibt diverse unterschiedliche Begriffe, aber.. Ähm da konnte man durch eine gute Konkurrenzanalyse das Ganze ein bisschen, ein bisschen besser analysieren. Bei mir war eher so dass das Problem damals zu schauen, okay, weil es gab einen großen Hersteller, der die gleiche Form hatte, irgendwie lange habe ich dafür gebraucht, um herauszufinden, ob da ein Patentverstoß vorliegt oder nicht, bevor ich das Produkt so in der Art und Weise mache. Das heißt, das hat mir so ein bisschen, ein bisschen die Sorge gemacht, weil das Produkt war schon in Produktion und Import, als ich das dann irgendwo herausgefunden habe. Das heißt, es hätte auch nach hinten losgehen können, aber Toi, toi, toi, hat alles funktioniert. Ja, und dann im Endeffekt eine vernünftige Qualität zu liefern, weil damals irgendwie ist natürlich das Bewusstsein: wie geht man mit Herstellern um, so erst Produkt, man kommuniziert mal mit einem, mit einem chinesischen Hersteller, man weiß gar nicht, was muss man denn jetzt sagen, damit das und das rauskommt oder funktioniert? Das war so eher meine Problematik. Aber alles in allem, auch da, wie du gesagt hast, der Artikel wurde von Mal zu Mal besser und hat dann seine ähm, Qualität halt einmal steigern können. Wir haben die uns den Bewertungen von den, von den Kunden angenommen, das Ganze ausgemerzt. War sicherlich nicht der perfekte Artikel von Anfang an, aber hat sich halt, er hat auch langfristig natürlich funktioniert. Du hast gerade von Herstellern gesprochen. Wie bist du da so? Oder, oder welche, welche Hürden oder Herausforderungen hast du da mit dem Hersteller Kontakt gesehen? Was hast, du da, hast du da vielleicht das erste Mal auch die? chinesische Mentalität ein bisschen näher kennengelernt, sag ich mal, was waren da so so die Problematiken bei? Also ich bin deutlich unprofessioneller reingegangen halt, als ich es heute tun würde. Ne? Also ich meine, wenn man sich heute platziert bei einem Hersteller oder vorstellt, dann ist es ja ein Verkaufen, so wie es, wie das ganze Leben irgendwie im Verkaufsgespräch ist. Man stellt sich irgendwelchen Leuten vor, man verkauft seine Person, seine Firma dahinter und ich habe damals halt voll durchblicken lassen, dass ich eigentlich eine One-Man-Show bin, total klein, noch gar keine Erfahrung hatte. Ich habe mich eher da durchguiden lassen und der Hersteller hat das natürlich auch gemerkt und das irgendwo ausgenutzt ist, habe ich zum späteren Zeitpunkt auch nochmal einen Herstellerwechsel hatte, weil irgendwie sind wir dann nicht mehr auf den grünen Nenner gekommen, das heißt auch da als Tipp mal an dieser Stelle, versucht euch einfach ein bisschen größer darzustellen als ihr seid, muss nicht unbedingt lügen, aber man kann es durch simple Sachen, durch ein professionelles Auftreten, ja, professionelle Vorstellungen der Firma einfach ein bisschen besser darstellen, sodass der Hersteller wirklich Lust hat mit euch zu arbeiten und ich denke, er kann euch irgendwie über den Tisch ziehen. Ja, dass man so die, die größeren hören. das heißt, er hat natürlich gemerkt, mein Auftreten ist nicht professionell, die der es ist nicht professionell, die Firma ist nicht professionell, der nimmt, an, der sagt, nimmt alles an, was ich sage, macht alles, was, äh, was ich will. Und so gab es dann halt so die ersten Probleme, auch natürlich in der Preispolitik, ähm, konnte man sich dann irgendwann nicht mehr so einig werden. Er hat jedes Mal die Preise erhöht und äh, er hat, ich habe es halt erstmal mit mir machen lassen, bis, so ein, bis ich dann irgendwann einen Cut gezogen habe und einfach mal durch ein neues professionelles Auftreten einen neuen Hersteller gesucht habe. Ne? Was wir auch sehen ist, dass man ja, sich dem Hersteller mittlerweile sogar auch verkaufen muss, um überhaupt von ihm äh, sogar sogar nicht ignoriert zu werden. Das heißt oftmals, wenn man wirklich dem Hersteller ganz, ganz unprofessionell kommt und vielleicht einfach nur schreibt, hey, wie sieht es aus, ich möchte das und das Produkt haben, kriegt man oftmals einfach keine Antwort, weil der Hersteller sich äh, gar nicht in die Mühe macht, mit jemandem vielleicht ein bisschen hin und her zu schreiben, der entweder dann doch gar nicht irgendwas abnimmt oder dann vielleicht nur Mikromengen abnimmt für diesen Hersteller und genau darauf kommt es dann an, trotzdem vielleicht ähm, ja, eher kleinere Mengen, wenn man das Ganze möchte, abzunehmen, mit einem sehr professionellen Auftreten und das Ganze dadurch wieder ein bisschen wettzumachen, sag ich mal. Früher war es so, als zu der Zeit, wo wir angefangen haben, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist, war es so, dass die Hersteller mit, also die waren irgendwie so gefühlt, also das war mein Gefühl, ich weiß ob es dir da eigentlich geht, dass die Hersteller wirklich darum gebettelt haben, ein bisschen mit dir zusammenzuarbeiten. Heutzutage ist es so, die haben so viele Anfragen, dass du eher dich besser verkaufen musst und der Hersteller die Auswahl hatte Früher hast du die Auswahl, einen vernünftigen Hersteller zu suchen, jetzt ist es genau andersrum. Du musst dich sehr gut verkaufen, damit er überhaupt mit dir zusammenarbeitet, dir den Slot gibt oder sonst irgendwas. Und äh, umso wichtiger wird halt dieses professionelle Auftreten. Wenn ich jetzt aber mal, ein ähm, anderer Punkt, der mich interessiert, vielleicht kannst du auch mal ein paar Zahlen gleich droppen oder so. Ähm, du hast eben gesagt, du hattest am Anfang Probleme mit der Keyword-Analyse oder so, sonstigen Themen. Ähm, wie lief das Produkt denn dann an, Als wenn, wenn das eine Herausforderung war? Waren die Umsätze von Anfang an da? Wie, wie hoch waren sie überhaupt so im, im finalen Punkt? Und was hast du damit so jährlich umgesetzt? Die Anfangsphase hatten, hat sich ein bisschen länger gezogen, um. das heißt, ich glaube, ähm, von dem Zeitpunkt, wo es online gestellt wurde, bis es so äh, lief, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, waren glaube ich schon so ungefähr ja, sechs bis acht Wochen, also fast, fast zwei Monate da, äh, äh, definitiv schon. Währenddessen natürlich immer relativ viel, äh, relativ viel äh, rumprobiere, ehrlicherweise auch, ganz klar, trial and error. Und ähm, in der Zeit davor vielleicht so zwei, drei, vier, 5000 Euro äh, Umsatz gemacht, genau, weiß ich auch nicht mehr, wie gesagt, ein bisschen was her, aber seitdem ist dann wirklich äh, unter den richtigen Keywords auch dementsprechend gut angezeigt war, ähm, hat das letztendlich eigentlich auch gepasst, weil vom Marketing her hat es gepasst, vom Produkt her selber hat es gepasst. Ähm, ich hatte damals äh, sogar selber noch ein äh, 17-Seiten-E-Book geschrieben, das heißt, das habe ich nicht outgesourcet oder irgendwas, sondern selber mich in das Thema extrem reingefuchst, das Ganze, äh, das Ganze manuell gemacht und ähm, seitdem war eigentlich auch so eine kleine positive Aufwärtsspirale zu sehen, weil das Produkt... Ähm, hat äh, mittlerweile weit über 600, 700 Bewertungen, 800 Bewertungen. Und seitdem wurde es auch eigentlich kontinuierlich immer ein bisschen besser, ein bisschen besser. Es war ein relativ klassisches Produkt, das heißt in den Weihnachtsmonaten oder im Weihnachtsmonat letztendlich dann ein Ticken besser als der Rest. Aber sonst auch ziemlich konstant ähm, im Januar, Februar, März genauso verkauft wie äh, Sommer, Frühling, Herbst. Und aus dem Grund ähm, ja, war das eigentlich ein, ein ziemlich gutes Starter, Starterprodukt produkt auch. Tendenziell eher günstiger, so um die äh, 9 bis 13, 14 Euro. Würde ich nur unter gewissen Umständen heute auch machen, letztendlich. Aber damals ist es auch perfekt ins Budget reingepasst, also wirklich mit relativ wenig auch gestartet. Und von den Umsätzen her war es dann nach diesen zwei, drei, nach diesen, zwei Monaten circa ungefähr bei 8.000, 9.000 Euro und mittlerweile peakt das so ab und zu bei zwischen 20.000 und 25.000 Euro im Monat. Aber das, also dafür, fürs erste Produkt, eigentlich genau das, was, oder das, was ich mir vorgestellt habe, sogar noch übertroffen langfristig, aber damals war das Ziel so dieses, 10.000 Euro äh, vielleicht fast zu erreichen oder zu erreichen und das wurde damit auch äh, ja, geschafft. Wie war es bei dir mit dem Thermobehälter? Also ich hatte ehrlicherweise nicht diese Anfangsproblematik. Gerade am Anfang lief das Ganze, äh, ich sag mal, deutlich besser als erwartet. Ich glaube, ich habe direkt im ersten Monat irgendwie 15.000 Euro Umsatz gemacht, hatte aber viel zu wenig bestellt, war dann direkt nach einem Monat Euro Stock. Ich bin, glaube ich, irgendwie so, ich bin halt genau zur Herbstzeit reingegangen. Das ist ja genau die Peakzeit für diese Thermobehälter, Herbst, Winter, irgendwo so da, aber eher sogar der Herbst, würde ich sagen. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich auch of stock gegangen und dann ich, war ich ja halt tatsächlich erstmal vier, fünf Monate out of stock oder so, bis man eine Nachbestellung koordiniert hat, die Probleme mit Herstellern geklärt hatte und so, also mit dem Hersteller. Und dann. Ging es halt, war, wann war ich denn dann wieder online? Dann war ich tatsächlich, glaube ich, irgendwie im Februar, März. Und dann kam der Artikel online wieder. Und dann ist das erstmal total runtergedroppt, weil im, im, im genau Frühling eben und Sommer ist schon, also es ist nicht komplett saisonal, aber es geht halt runter. Ne? Und dann lief der Artikel echt so drei, vier Monate mega schleppend. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein, So jetzt hat mir diese Out-of-Stock-Phase alles kaputt gemacht, bis ich dann mal realisiert hatte, dass eigentlich eher so dieses Down-Peak ist. Ne? Und ja, dann, dann habe ich halt, dann ging es halt langsam wirklich immer so zum Juni, Juli, August sind wirklich deutlich hoch. und habe dann in der Zeit nochmal nachbestellt und dann war es wieder im Oktober, war es noch deutlich besser als der Oktober halt davor. Winterhin ist das dann zum Weihnachtsgeschäft auch nochmal komplett explodiert, so dass der dann halt auch, ähm, ja, es war nicht mein Bestjahr, weil ich halt auch nicht viel im Stock war. Aber danach das Jahr war der Artikel dann so platziert, weil der kontinuierlich eigentlich in Stock war, dass ja auch so, also ich sag mal im Monat, also ich glaube der beste Monat war mal irgendwas mit, 50.000, 60. 60.000 Euro oder sowas. Mit drei Varianten war das dann aber schon. Ähm, Im Durchschnitt hat das aber auch so, ich sag mal, sein 20, 25, auch da hat sich das so eingependelt. Ne? Und ja, wie gesagt, das war auch fürs erste Produkt natürlich gut, auch wenn das immer ein hoch und runter war, wie gesagt, ein bisschen testen, aber das gehört einfach dazu, ne? man darf halt nicht aufgeben, man darf halt nicht direkt alles wegwerfen, sondern muss also, ich hatte damals diese Mentalität, wenn etwas nicht funktioniert hat, habe ich mich so lange dran gesetzt und alles ausprobiert, das mache ich heute noch eigentlich, ich glaube, da sind wir ziemlich ähnlich, bis das funktioniert, ne? so es gibt keinen, das, das funktioniert hier nicht, ne? und ja, so hat das dann auch irgendwann sehr, sehr gut funktioniert und war auch eine gewisse Konstanz drin, das hat natürlich geholfen. Was ist heute mit der Marke? Ich meine, das ist auch schon eine Zeit her, was hast du dann gemacht? Hast du, du hast ja auch noch andere Produkte logischerweise reingebracht, aber jetzt gerade mit diesem Produkt, mit dieser Marke, was passiert eigentlich damit? Ganz kurz, um auf das davor zu sprechen zu kommen, was, was vielleicht diese of stock thematik angeht. Wahrscheinlich hast du dir damals gedacht, dass wenn du jetzt of gehst, einmal das Produkt das, das komplett zerstören würde, aber eigentlich lag es dann nur daran, dass es endlich gerade nicht die Saison war und die Autostock-Thematik, klar, du bist im Ranking wahrscheinlich ein bisschen gedroppt, aber in den meisten Fällen ist es wirklich gar nicht so dramatisch, wie die meisten eigentlich denken, wenn man mal vielleicht jetzt keine Ware hat, auch für, auch für mehrere Monate sogar, dass wenn du da vorher gut verkauft hast, Amazon äh, ja, das auch, auch sich äh, merkt, sage ich mal, und dementsprechend das auch dann noch leichter wird für dich, danach wieder hochzukommen. Genau, was mit der Marke war, ähm, also letztendlich habe ich, hab ich ähm, da am Anfang gar nicht so viel Fokus auf irgendein gewisses Brandbuilding gelegt und erstmal geschaut, okay, welche Produkte passen irgendwo in dem ganzen Kosmos rein. Aber die hatten jetzt mit diesen Schöpfgläsern gar nichts zu tun. Mal ja, mal auch gar nicht. Und habe mich eher darauf fokussiert, okay, ich baue ein paar mehr Produkte in diesem Drogeriebereich aus. Aber habe damals auch dann ja, mich einfach auf, auf, auf andere Produkte fokussiert, die ich als spannend empfunden habe, die eigentlich immer, immer ja, weiter auf, aufgebaut, bis ich dann ich glaube, jetzt bei, bei der Marke so um die um die 10, 12, 13, ich weiß nicht genau, Produktgeld hatte und dann gesehen habe, okay, ja, das, äh, das, das passt soweit, ein, ist ein äh, ganz, ganz ordentlicher Cashflow bei rausgekommen, ganz ordentliche Umsätze bei rausgekommen. Und ehrlicherweise jetzt, wenn wir nur von dem bisschen sprechen, war da fast gar nichts damit zu tun eigentlich. Also vom, vom Aufwand her war das wirklich, äh, wirklich, äh, wirklich marginal da. Und ähm, ja, das eigentlich eigentlich ja, ja, zu, der, zu der Thematik. Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe mich da noch weiter distanziert von diesem Brand-Thema. Ich habe noch nicht mal im Bereich Küchenhaushalt, wo ich damals aktiv war, nur gesucht, sondern halt wirklich auch außerhalb. Hat halt eher rein auf Cashflow gelegt, während du, glaube ich, noch ein bisschen mehr sogar auf Branding gelegt hast. Ähm, Aber bei mir war es wirklich, ich war teilweise im Drogerie-Körperpflegebereich, in allen Bereichen, da wo es gerade Cashflow-Tisch gepasst hat. Früher war dieses Brandbuilding auch noch nicht so wichtig ähm, heutzutage, sag ich mal, empfiehlt es sich natürlich, aber muss ist auch noch kein Muss, aber es empfiehlt sich natürlich, wenn man die Möglichkeit schon dazu hat. Ja, und hab, dann, hab das Ganze dann auch ausgebaut. Ich glaube, ich hatte im Peak äh, 20 Produkte oder sowas in der Art und Weise. In, Business. Äh, in dem Business jetzt genau. Ne? Ähm, aber das war ja nur ein Account, ich hatte noch einen separaten Account äh, zu der Thematik, ja, und heut, heute, glaube ich, stehen wir, wir haben witzigerweise äh, ja, also ist die Marke verkauft? Lorenz und ich haben witzigerweise ich glaube, am gleichen Tag sogar tatsächlich verkauft Ne, unsere, unsere Marken, beide, oder einen Tag später. Ich glaube, am gleichen Tag war es. Ne? Das waren schon echt Zufälle. Und ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, die Marke läuft noch weiter, allerdings jetzt nicht mehr unter meiner Hand. Ich habe noch eine, eine eigene, andere Marke. Ich glaube, du hast, du hast alles natürlich abgegeben. Und ja, würdest du sagen, dieser Verkaufsaspekt war war dir früher schon bewusst oder wolltest du in diese Richtung gehen oder was war eigentlich so dein Ziel als du am Anfang mit dran gegangen bist? Also genau, wie gesagt, da jetzt von, von, von der Brand, von der wir da sprechen, da wie gesagt, wurde wurde alles von verkauft. Natürlich haben wir noch eigene, weitere Produkte, aber letztendlich haben wir uns da immer auf sozusagen, ich sag jetzt mal Amazon-Accounts fokussiert, die wir dann einfach ja, abgegeben haben, weil es einfach sich gerade in dem Moment angeboten hat, weil wir haben gesagt, okay, wir haben mehrere weitere Unternehmen noch, natürlich auf der einen Seite AMC Complete und ähm, da haben wir einfach für uns gesehen, okay, wir haben fast gar keinen Aufwand mehr damit, wir haben damit äh, ehrlicherweise sehr, sehr, sehr wenig zu tun, das Ganze läuft sowieso nur nebenher und dann war es für uns, äh, also für mich auf jeden Fall so eine Fokusthematik, wo ich gesagt okay, ich möchte mich jetzt wirklich auf eine Sache fokussieren, das war dann wirklich äh, ja, die Sache, dass ich dachte, okay, jetzt äh, der äh, dieser eine Shop, der äh, ja, war letztendlich mit wenig Aufwand zu tun, aber trotzdem hat man es immer noch ein bisschen im Hinterkopf und ähm, deswegen hatten, hatten wir uns davon, oder habe ich mich davon getrennt, damals eigentlich gar nicht äh, mit dem Ziel, das Ganze verfolgt, irgendwas mal äh, zu exiten, irgendwann zu verkaufen, aber äh, im Endeffekt sieht man eigentlich immer mehr, wie relevanter das auch für, für größere Unternehmen wird oder für, für Investoren wird, wirklich in diesen E-Commerce-Amazon-Markt einfach einzutreten, weil das äh, ja letztendlich von Tag für Tag eigentlich mehr an Relevanz gewinnt, auch für sie. Ja, das Thema, ich glaube, da können wir auch definitiv noch ein weiteres Thema mitfüllen. Ähm, könnt ihr auch mal in die Kommentarbox schreiben, ob ihr mal ein bisschen was zu diesen ganzen Amazon Acquireun hören wollt, wir haben ja unsere Erfahrungen damit gemacht, dementsprechend können wir da sicherlich auch ein paar Erfahrungen teilen, aber guter Punkt, also bei mir war es eher so der Gedanke, okay, das Business ist groß genug, aber der Aufwand, wie du gesagt hast, marginal einen Geschäftsführer für das Unternehmen einzustellen, macht nicht unbedingt Sinn, aber irgendwo war es trotzdem im Hinterkopf und dieser Fokusaspekt war, definitiv halt ähm, das Wichtigste. Ich meine, wie gesagt, äh, sonst wäre eben sie Complete als Company auch nicht so groß geworden. Wir sind ja mittlerweile auch über 100 Leute, drei Standorte. Ähm, wir bauen das ganze Business weiter aus und äh, in den Beteiligungen sind wir ja nicht aktiv äh, unterwegs. Ich sag mal, dann in dem Unternehmen, wo wir halt Geschäftsführer waren oder, sag ich mal, jetzt niemanden drin hatten, uns natürlich schon ein bisschen Aufwand, aber marginal trotzdem gekostet hat, aber irgendwo schon ein bisschen. Ne? Und deswegen war es gut, dass wir das, glaube ich, geäxtet haben und ja diese Erfahrung auch mitgenommen haben. Weil dementsprechend äh, können wir das Wissen auch an unsere Kunden beispielsweise weitergeben. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, also ich glaube, also von meiner Seite aus war das erstmal zum Abschluss. Äh, sehr interessante Gespräche, auch dank für die Einblicke. So hatten wir da auch noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne, wie gesagt, ein Abo da. Wir freuen uns über den Support und wie gesagt, schreibt mal in die Infobox, ob ihr was zu Amazon Acquiring hören wollt, dann talken wir darüber auch nochmal gemeinsam. Und ich würde sagen, wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Bis dann, euer Antonio Lorenzo.